Hey, ho, Jizzou, was geht ab? Du weißt Bescheid. Dio di, di, di, ist am Start und heute aber nicht wirklich sichtbar. Auch der gute Büppüppai, Bussi, ne? da sitzt er, will nicht alleine sein. Und wir probieren heute was Neues. Ja, und zwar folgendes. Aloe Vera, Freshly Brewed Cream Tea, 30% Aloe Vera, von Aluna, Aloe, Aloe, Aluna, yeah. Wuppa. also ich bin mal sehr gespannt, vor allem wegen den Fruchtstücken, die da drin sind, ja, wie das schmeckt, guck mal einfach jetzt mal, taste the mass. taste the mass. hab Bock drauf. Jetzt mal ein Geruchstest. Also riechen tut's gar nicht schlecht. Riecht gar nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Aha. Also ich muss sagen ist tatsächlich auch sehr lecker. ja Also ich mag ja grünen Tee, so oder so. Ja. Aber jetzt sind wir mit dem Aloe Vera noch mit drin. Also es sind 30% Aloe Vera Saft mit Wuchtfleisch. 15% Grünteeaufguss. Rohzucker ist drin. Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat. Traubenaroma. Säureregulator. Apfelsäure. Stabilisatoren sind Calcium Laktat, Chelan, Süßstoff, Sucralose, okay, also hat einen sehr interessanten Geschmack, ich weiß es natürlich nicht, wie Aloe Vera alleine schmeckt, ja, und wie viel ist jetzt hier Grünteegeschmack, wie viel ist Apfelgeschmack, wie viel ist Aloe Vera, kann ich jetzt nicht einschätzen, aber ich muss sagen, guck mal, wie viel Zucker hat es, Kohlenhydrate 5 Gramm, davon Zucker 4,8, alles andere, Fett 0 Gramm, äh, Eiweiß 0 Gramm, Salz hat 0,01 Gramm in 100 Milliliter. Ja, also gut, Zucker 4,8 Gramm, ist jetzt nicht wenig, ist jetzt nicht wenig. Hm. Was halt echt ähm, krass ist, die Stücke sind wirklich groß, man muss wirklich richtig kauen. ja Es also, hat ein bisschen Geschmack wie eine Salbe, ja wie so ein bisschen, ein bisschen eine Sportsalbe, wo man die Muskeln vielleicht mit ein bisschen eincremt und ähm, so ein bisschen, so einen kleinen Geschmack hat es ungefähr. Aber ansonsten, ich kann nur sagen, man kann es echt gut trinken. Kann man sich auch öfters mal kaufen. Also der Sherry Tea war schon gut mit Grüntee. Hier haben wir jetzt auch mal wieder was mit Grüntee, mit Aloe Vera. Schmeckt auch nicht schlecht. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, richtige Entscheidung, gut probiert, schmeckt richtig lecker. Kann mir vorstellen, dass ich mir das öfters hole. So wie den Sherry Tea habe ich mir auch schon öfters geholt. Und an dieser Stelle kann ich auch nur noch mal sagen, ich bekomme da nichts, ja, ich habe mir das für mich gekauft, um zu probieren und ich dachte, hey, wenn ich mir da eh immer was kaufe oder mitnehme, dass ich mal probiere, dann lasse ich es einfach teilhaben, ob das eventuell was ist oder nicht, dann kannst du es ja auch mal probieren, ist alles hier vom Rewe immer, auch von da bekomme ich kein Geld, wie gesagt, ich gehe eben am liebsten beim Rewe einkaufen, ist irgendwie immer schön aufgeräumt, alles sauber, die Preise sind vielleicht ein bisschen höher, aber auch nicht so viel los wie bei anderen Läden, vielleicht auch, weil die Preise etwas höher sind. Gut, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und es war vielleicht ein bisschen interessant für dich. Also ich fand es auf jeden Fall mega lecker, den Taste von diesem Zeug. Es kann sein, wie gesagt, dass es hier, oder beziehungsweise heißt, wie gesagt, ich glaube, ich habe es in diesem Test, äh, beziehungsweise in diesem Videoabschnitt, ja, ich habe es ein paar Mal angefangen, weil ich es verkackt habe, äh, noch nicht gesagt, es kann sein, dass es hier ein bisschen Halt, denn ich bin hier in meinem Wohnbereich und hier ist wirklich wenig drin, nur nackte Wände fast und deswegen kann gut sein, dass es hier halt. Ich hoffe, es ist nicht störend gewesen und ja, ich bedanke mich, wenn du das Video bis hierher angeguckt hast. Ich sage mal an dieser Stelle, adio, dein Dio. Yeah.